Ein Mannheimer klagte durch mehrere Instanzen und nun ist ein Präzedenzfall geschaffen worden. Guten Morgen! Aufgrund der regelwütigen Gesellschaft in der wir leben ist es ja untersagt gewisse Heilpflanzen anzubauen, die nachgewiesenermaßen wirksam gegen diverse Krankheiten sind. Warum? Weil diese Pflanzen auch für Dinge genutzt werden können, die für den Körper schädlich sein können. Oder die Industrie. Aber ich habe nichts gesagt. Aber wir wissen doch alle, dass letztlich wirklich fast alles auf der Erde auch missbräuchlich eingesetzt werden kann. Ich kann Wasser missbräuchlich einsetzen, um jemanden zu foltern. Aber deswegen Wasser zu verbieten, das ist doch irrsinnig. Und ja, aber dieser Zusammenhang, das, das stört den deutschen Paragraphenreiter da sehr, sehr wenig. Jedoch Medikamente, also dort, wo die Wirtschaft wieder die Finger drin hat, wie Hanf bzw. Cannabis-Medikamente, die werden auch in Deutschland erfolgreich gegen diverse Krankheiten verschrieben, weil sie nachweislich wirklich nützlich sind. Und da wird es natürlich dann eben schwer, da dauerhaft dann Riegel vorzuschieben. Nur selbst anbauen darf man den Hanf dann eben nicht. Das ist die aktuelle Regelung zumindest die aktuelle Regelung, bevor wir jetzt zu dem Video kommen. Das Perfide ist, das Medikament, also dieses Cannabis, hat eine Zuzahlung von 15 Euro pro Gramm und gehört damit zu den sehr teuren Medikamenten. Der Mannheimer, der auf dem Klageschimmel für uns durch die Instanzen geritten ist, hatte bewusst ja, abgewogen, inwieweit so eine auch teure Klagewelle für ihn lohnenswert ist. Aufgrund ähm, ja, der sinnvollen Trennung in Gesetzgebung und Gesetzüberwachung, also legislative und judikative, kam es dann, wie sehr, sehr viele erhofft hatten. Der Mannheimer ist der erste Deutsche in Deutschland, der Hanf legal anbaut und konsumieren kann. Und nur mal zur Begriffserklärung. Hanf, Cannabis und Marihuana bezeichnet grob alles dasselbe. Zumindest, wie es umgangssprachlich benutzt wird, was allerdings nicht wirklich korrekt ist. Cannabis ist der lateinische, Name, der lateinische Name der Gattung Hanf und Marihuana das sind die getrockneten Blütenstände oder auch die kleinen Blätter der Pflanze. Also auch wenn ich selber keine Krankheit habe die mit Marihuana behandelt werden kann oder das Bedürfnis habe das zu konsumieren, finde ich es einfach sehr sehr wichtig dass jeder Mensch irgendwann die Möglichkeit hat die Pflanzen zu konsumieren und anzubauen die er möchte. Für mich immer noch Absolut nicht nachvollziehbar wie Alkohol und Nikotin, Drogen, die jährlich Millionen Menschen auf der Welt das Leben kosten, die das Gesundheitssystem sogar noch stärker belasten als der Fleischverzehr, absolut sozial akzeptiert sind. Aber der Konsum eigens angebauter Pflanzen nicht für den Selbstkonsum, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Das erzeugt in mir irgendwie so einen starken Unmut, ein Unverständnis, ein Ungerechtigkeitsgefühl. Und da kann man auch nicht davon reden, dass uns der deutsche Staat schützen will bei dem Beispiel jetzt. Das macht er ja bei Tabak und Alkohol ja auch nicht. Aber dafür ist die Verflechtung von Wirtschaft in die Entscheidungsfindung der Politik zu stark. Also man wird kein äh, quasi logisch konsequentes Verbot von Zigaretten und Alkohol ausgehend von dem Verbot von Marihuana finden können und durchsetzen können. Ähm, das, da, da ist einfach die Wirtschaft zu stark verflechtet. Sieh auch das Video oben in den Infokarten, wie gerade die CDU stark äh, von der Tabakindustrie, ja, ich untergraben scheint. Das klingt schon wieder nach Verschwörung, aber wo auf jeden Fall da gewisse Verflechtungen existieren. Aber, aber ist okay von mir aus, wunderbar. Dann freier Markt für alles, aber dann soll man eben auch, ähm, ja, wenn man Alkohol und Nikotin anbietet, dann soll man auch die Möglichkeit haben, äh, softere Drogen, wie ich zum Beispiel ähm, Hanf als, äh, einschätzen würde, äh, da eben auch konsumieren zu können. Ne? Oder wenigstens eben selbst anbauen, wenn schon kein Markt dafür existiert, dass man mal all die Hanf kaufen kann. Okay, sei es drum, äh, dann, obwohl es eigentlich logisch konsequent wäre, ne? Alkohol und Zigaretten kannst du auch kaufen, aber dass man wenigstens Pflanzen anbauen kann und konsumieren kann. Also, ja. ähm, aber, und das muss auch erlaubt sein, im Gegenzug sollten Menschen, die Alkohol, Zigaretten, Cannabis oder eben auch Fleisch konsumieren, äh, auch höhere Krankenkassenbeiträge zahlen. Ja, ich weiß, da stehe ich mit meiner Meinung relativ alleine da, weil eben der Großteil der deutschen Gesellschaft ja, in einer dieser Konsumgruppen fällt. Und ähm, ich denke, da liegen wir vielleicht bei 0,1% oder sowas, wo ich jetzt hier reinfalle. Nämlich äh, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen, kein Fleisch. Ne? Das ist nicht so häufig. Aber das sind, das sind einfach ja, Katalysatoren für Krankheiten. Und ja, das, wenn ich das so sage, mit Krankenkassenbeiträgen erhöhen. Dass wird der deutsche Geldbeutel wieder angegriffen. <lacht> ich sehe schon wieder die Damen unten. Aber es ist halt egal. Also es ist halt einfach meine Meinung. Und dann wird's eben für die meisten unbequem. Aber es macht einfach Sinn bei nachgewiesener schädlicher Lebensweise, was auch den Verzicht von Bewegung inkludiert. Und da gibt's noch ganz, ganz viele andere, dass das in die Krankenkassenbeiträge mit einfließen kann. Auch schon vor dem Hintergrund, dass man da selber noch ein gesünderes Bewusstsein dafür schafft was man seinen Körper antut. Dann, wenn der Deutsche erfährt, wow, das kostet mehr, ne? dann überlegt da der, der eine oder andere halt vielleicht doch, weil wir brauchen uns nur umzuschauen, wie Geld dafür in die Gesellschaft ist. Und das tut man am meisten sozusagen bei den Menschen auslösen. Man hat damals auch gesagt, bei den Zigaretten, wenn ja, die teurer werden, ach, das, das, das passiert da ja gar nichts, passiert gar nichts. Ne? Die Leute, die süchtig sind, die rauchen halt weiter. Aber nein, aus also meinem bekannten einige, die äh, sozusagen den Preisanstieg gesehen haben, haben das als Anlass genommen, dann aufzuhören. Es ist so, natürlich Richtig süchtig ist, da kannst du auch mit Geld nichts groß anfangen. Aber es gibt viele in dieser Grauzone und das vernachlässigt man häufig in dieser Diskussion. Also nochmal, ich bin schon immer gegen den Konsum von äh, Drogen gewesen, ich habe in meinem Leben nicht eine einzige Zigarette, nicht einen Tropfen Alkohol und auch nicht eine der gängigen Drogen konsumiert, vom Alkohol außerhalb der Medikamente. Ne? aber ich bin äh, zum einen für die Legalisierung aller selbst anzubauenden pflanzlichen Drogen und zum anderen für eine Differenzierung der Krankenkassenbeiträge je nach Lebensweise. Nur mal eine interessante Zahl, in Nordrhein-Westfalen dürfen bereits 125 Apotheken Marihuana legal verkaufen und das Medikament Marihuana ist ab 2017 deutschlandweit durch ein entsprechendes Gesetz vollständig etabliert. Wir sind also auf einem guten Weg. Danke Mr. Mannheim für Dein Engagement und ich wünsche Dir ein frohes und hemmungsloses Kiffen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.